Caterva ist ein junges Unternehmen, welches sich auf Speicherdienstleistungen spezialisiert hat. Ähm, dabei können wir einen Mehrwert erreichen, zum einen für den Endkunden durch lokale Anwendungen, wie zum Beispiel eine Eigenverbrauchserhöhung durch seine PV-Anlage und durch Netzstabilisierung. Wir entwickeln Software, ähm, zum einen auf der Steuerungsebene jedes einzelnen Gerätes und wir haben eine Leitstelle, die dafür verantwortlich ist, die einzelnen dezentralen Energiespeicher Einheiten zu managen. I come from England in Manchester. Uh, I'm going to uni in Exeter to study computer science, but I'm here for 13 months at Caterva working as a web and mobile developer. So my job is to constantly update the app for the customer, so it looks as good as possible. Um, As well as Als auch die kunden relational Databases und sicher, sure dass sie alle in Ordnung sind. Jeden Tag gibt es eine Herausforderung. Die Komplexität des gesamten Projekts, das wir verfolgen, ist groß. Und das bedeutet, dass jeden Tag you stumble auf ein neues Problem und dann come up eine neue Lösung solution. Im Labor optimieren wir die Hardware. Das heißt, wir haben Speicher von verschiedenen Herstellern hier aufgestellt und testen und prüfen die. Dabei arbeiten wir natürlich auch eng mit den Herstellern zusammen. Und ja, in dem Kreis bin ich dann oft die einzige Frau. Das finde ich so ein bisschen schade. Da würde ich mir ein bisschen mehr weibliche Unterstützung wünschen. Und ja, ist nämlich auch wirklich ein anspruchsvoller und auch sehr abwechslungsreicher Job. Ich betreue die Projekte vom Auftragsangangang bis zur Inbetriebnahme des Speichers. Zudem stehe ich für die Kunden und für die Installationspartner, für die technischen Fragen, also auch für andere bürokratische Fragen zur Verfügung und ähm, bei Schwierigkeiten sind wir und meine Kollegen dann auch ab und zu mal vor Ort. Was mich bei Cartera begeistert, ist die Wertschätzung. Wertschätzung für den Menschen als Mensch und Wertschätzung für seine Arbeit. Was ich hier schätze, ist die ähm, sehr intensive Arbeitsatmosphäre. Es wird immer auf jeden bestmöglich eingegangen. Wie bin ich zur Caterva gekommen. Ich habe einfach eine E-Mail hingeschrieben ja, und dann, eine Woche später, habe ich angefangen. Der Einstieg war für mich äh, ziemlich einfach. Es ging alles relativ schnell. Die Kollegen waren super nett, haben viele unterstützt und ja, haben es einem sehr leicht gemacht. Die Energiewende kann auch deine Zukunft sein. Mehr Infos zu Caterva und unseren Stellenangeboten unter www.caterva.de.